Willkommen zu Q Quadrat, Quarkus und Quasar. Und im ersten Teil dieser Reihe soll es darum gehen, wie man sich eine vernünftige Entwicklungsumgebung aufsetzt. Auch gerade vielleicht für Leute, die noch nie etwas mit Java gemacht haben. Das erste, was ich normalerweise tue, ist, das Windows Terminal zu installieren. Das ist einfach im Vergleich zur standard Command Line oder zur PowerShell ein bisschen geschmeidiger und deswegen verwende ich das gerne. Es unterstützt vor allem Tabs, was die normale Shell von Windows eben nicht supportet. Außerdem kann man hier viel einfacher die Schriftgrößen verändern und Farben festlegen, lauter solche Kleinigkeiten. Für die Reihe hier richte ich es so ein, dass trotzdem Windows Command als Standard Shell verwendet wird. Das hat hauptsächlich den Grund, dass das Verhalten der Argumente zwischen PowerShell und Command sich doch erheblich unterscheiden und wir tun uns hier ein kleines bisschen leichter. Weil ich das Terminal praktisch dauernd verwende, pinne ich mir das auch immer an die Taskbar. Als nächstes müssen wir ein vernünftiges Java installieren. Hierfür verwende ich gerne Azul. Das ist, wie man sieht, OpenJDK basiert. Und äh, der hauptsächliche Grund, warum ich das gerne, besonders unter Windows verwende, ist, dass es ein, eine Variante gibt, wo OpenJFX mit dabei ist. Gerade wenn man im Bereich Oberflächenentwicklung irgendwas machen will, ist es ganz hilfreich. Wir werden hier bei Java 11 bleiben, auch wenn Java 17 inzwischen released ist. Es sollte später kein Problem sein, auf Java 17 zu migrieren. Der große Schritt für die Migration war von Java 8 auf Java 11. In diesem Fall lade ich auch das MSI-File herunter. Normalerweise nehme ich immer das ZIP-File, packe mir mein Java irgendwohin aus, richte es entsprechend ein. Ich habe aus verschiedenen Gründen normalerweise auch verschiedene Versionen von Java. Dadurch, dass es das einzige Java ist, was wir hier installieren, nehmen wir die Standard-Settings, lassen auch Java Home setzen. Ich weiß nicht, wofür man heutzutage noch das Registry-Setting braucht, aber vermutlich ist es komplett unerheblich. Und... Hat dann einen Java, was standardmäßig zur Verfügung ist. Das können wir ganz leicht überprüfen, indem wir eine Shell aufmachen und einfach mal Java aufrufen, Java Version. Und wir sehen, OpenJDK ist installiert. Als nächstes kümmern wir uns um das Thema IDE. Ich persönlich bin immer noch ein Anhänger von Eclipse an der Stelle. Alternativ kann man natürlich IntelliJ verwenden oder NetBeans. Da ich mich mit Eclipse auskenne, verwende ich das auch. Es gibt verschiedene Varianten, die ein vorgefertiges Set von Plugins bieten, die man sich runterladen kann. Ich verwende die JE-Version, die hat Plugins zur Unterstützung von den ganzen Technologien, die auch Quarkus mehr oder weniger einsetzt, sprich... JPA, CDI und so weiter, es bietet außerdem Support, um Application-Server zu installieren, wie Wildfly und andere, das ist, solange wir mit Quarkus entwickeln, nicht wirklich von Re Relevanz, Dadurch, dass aber die Technologien beides gehen die gleichen sind, ist es dann zum Beispiel irgendwann möglich, wenn man feststellt, man kommt mit Quarkus aus irgendwelchen Gründen nicht weiter, die Beans, die man erstellt hat, in ein klassisches JEE-Projekt umzuziehen und das Ganze in einen Application Server wie zum Beispiel Wildfly zu deployen. Wenn man sich Eclipse als so ein Gesamtpaket herunterlädt, ist es einfach nur ein Zip-File, wo das Eclipse drin liegt. Das heißt, wenn man es verwenden will, muss man das einfach nur äh, auspacken. Ich habe mir angewöhnt, für meine einzelnen Projekte jeweils eigene Ordner zu machen. Und dort wiederum gibt es dann einen Eclipse-Unterordner, wo meine IDE lebt. Ähm, es gibt einen Ordner WS für Workspace und einen Ordner für Git, wo das Projekt an sich drin lebt. Es ist ein bisschen ein Unterschied zu anderen IDEs. Der Workspace muss nicht zwangsweise etwas damit zu tun haben, wo das Projekt selber lebt. Das muss so ein bisschen aus der Historie von Eclipse heraus resultierend, als es irgendwann mal IBM Visual Age war. Wir können nun Eclipse einfach starten als Workspace nehmen wir den Ordner, den ich vorhin erwähnt habe, einfach der WS-Unterordner aus unserem Projekt heraus und wenn wir das Eclipse starten, dadurch, dass es spezifisch für dieses Projekt ist, können wir auch sagen, immer diesen Ordner verwenden. Im Endeffekt ist in diesem Workspace-Ordner nichts anderes drin als eine Reihe von Metadaten, zum Beispiel die Java-Version, die wir für das Projekt verwenden wollen und auch, was wir jetzt einstellen, welches Encoding in dem Workspace verwendet werden soll. Ich, also Windows äh, hat es ja standardmäßig auf äh, CodePage äh, Code tot eingestellt. Ich stelle es standardmäßig auf UTF-8 und auch auf äh, Unix-Zeilenenden, damit, wenn ich mit Kollegen zusammenarbeite, die vielleicht unter Linux arbeiten, es da keine Diskrepanzen zwischen den Dateien gibt. Ansonsten läuft man immer in irgendwelche Encoding-Probleme. Als nächstes wollen wir die Quarkus-Tools installieren, die leben unterhalb der JBoss-Tools. In diesem Fall müssen wir eins der Development-Builds nehmen, weil das die aktuelle Eclipse-Version, die wir auch hier installiert haben, unterstützt. Und es gibt ein paar Kleinigkeiten an Features, die auch hier drin sind, die in dem letzten Final-Build noch nicht enthalten sind. Wir können die Update-Seite einfach oben hinzufügen, wählen dann unten Quarkus-Tools aus, installieren damit die Plugins für die Quarkus-Tools und ähm, wenn die Installation durch ist, müssen wir Eclipse einmal neu starten, damit die Plugins beim Start der IDE mitgeladen werden können. Theoretisch würde es auch komplett ohne die Quarkus-Tools gehen. Es bietet ein paar Convenience-Funktionen, wie dass das Debugging automatisch funktioniert und äh, noch ein bisschen Editor-Support für die Application-Properties. Wir können relativ schnell sehen, ob die Installation geklappt hat, indem wir eine neue Run-Configuration erstellen und sehen da, da gibt es jetzt eine Quarkus-Application. Damit sind wir mit dem Java-Teil des IDE-Setups erstmal durch und wir kümmern uns um den JavaScript-Teil. Leider ist die JavaScript-Story in Eclipse nicht so toll und hat außerdem keinen Support für spezifisch Vue.js, was die darunterliegende Basis für Quasar ist und deswegen werden wir an dieser Stelle Visual Studio Code verwenden. Im nächsten Teil dieser Reihe werden wir sehen, was die Plugins für Vue.js uns an der Stelle bieten. Für jetzt installieren wir einfach Visual Studio mit den Standard-Settings und sind damit erstmal zufrieden. Ich für meinen Teil bevorzuge ja den Light-Mode und äh, das hat den Vorteil, man kann das tatsächlich auch hier im Video alles ein bisschen besser sehen. Damit war es das auch schon mit der Installation von Visual Studio Code. Als nächstes brauchen wir Node.js, damit wir das ganze JavaScript-Tooling, was wir dann später benötigen, haben. Der Installer selber ist gar nicht so groß, aber wenn man, und das ist, ist leider für einige Sachen wirklich notwendig, das gesamte Tooling äh, außenrum, was man hiermit auswählt, installieren möchte, dann kann sich die Installation wirklich eine ganze Weile hinziehen. Bitte nicht verzagen, wenn es dann an irgendeiner Stelle eine ganze Weile hängen bleibt. Bei mir hing es auch ewig in einem der letzten Schritte und war trotzdem zu irgendeinem Zeitpunkt dann fertig. Und wir können auch hier relativ schnell überprüfen, ob die Installation geklappt hat. Geben einfach mal npm auf der Kommandozeile ein und siehe da, es ist installiert. Im nächsten Teil bauen wir uns ein Hello World.